Gleich müsste der Erste kommen, der mit Zeit ist und zwar McLaren. Ich dachte, wir fahren dort. Müsste Was ist jetzt hin? los? Ich höre die ganze Zeit alles, als ob mein Motor im Begrenzer ist. Be Irgendwer hat einen Unfall gebaut. Sebastian Vettel ist über die Linie mit Hypersoft. Dahinter weitere Roboter. Ich habe hab total einen coming Bug. Dass ich die ganze Zeit in der Box bin. Äh, ganze Zeit im, im Drehzahlbegrenzer bin.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 Ah ne, Ocon ist bei mir schon die ganze Zeit in der aber... Box. Ocon ist jetzt in die Box gefahren und hat mit 0 Runden eine ich 50. Ich habe jetzt gar keinen 9 gefahren. Ich habe jetzt gar keinen Sound mehr für das, das eine, Spiel. Das ist eine 0, 50, 9 gefahren. Ich, ha ich habe jetzt gar keinen Sound mehr. Nur noch ähm... Der ist eine Minute schneller als alle anderen. Esteban Ocon. Sag, das Spiel backt gerade gewaltig rum.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 Ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn du mit Science über Start und Ziel fährst, ob die Runde dann für ihn zählt oder für dich. Also langsam höre ich mal pieps Turn und beschleunigt Es hat sich gefixt! Die Soundprobleme sind weg. Du wirst aber immer noch keiner sein. <lacht> so, jetzt kommt gleich die große Spannung. Kriegt... Rocky seine eigene Zeit oder ist es der Pferde für Sainz jetzt hier das Collie? In der letzten Kurve und die Zeit zählt für.. Carlos 1, du bist auf P5. Na, ich bin auf 5. Nee, Carlos Da war gerade das Safety-Car hinter der Stadt hier Hinter der Stasi hier! Ja, das spielt total, er springt bei mir auch rum!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 Es würde erklären, warum ich so viel Zeit verloren habe. Nein, ich bin in McLaren gefahren. Ich bin ja auf den Geraden, habe ich immer Zeit verloren. Das wird immer geben. Ich habe auf jeden Fall gerade 7. Zehn, Verbesserung. Es fahren jetzt alle auf wettreifen reifen ja, Auf Wetts werden sie nicht mehr schneller. Ja. Das war nahe die Mauer. Und Verstappen fährt gar nicht, ist er kaputt? Keine Ahnung, Ricardo ist auf 6. Du hast 9 Zehntel Verbesserung. Damit würdest du auf P4 vorspringen vor Lewis Hamilton. Ich habe jetzt nur noch 3, äh, 6 Aber eigentlich sind ja die behindert gewesen, die mit Hypersoft gefahren sind, weil die müssen jetzt darauf starten. Keine Ahnung. Und das Beste ist, bei Ocon steht ein Ausrufezeichen beim Reifen, mit dem er die beste Zeit gefahren ist, weil er keine Zeit gefahren ist. Du hast 16. Verbesserung und bist damit ein paar Tausendstel hinter Louis Hamilton. Ja. Puh, keine Ahnung, ich bin einfach die Session. Hm. Die Session ist ja auch nicht zu Ende, sondern so. nur Carlos Sainz ist ausgeschieden. Ich habe die Session beendet. Ja bei mir ist es einfach gerade 1 ausgegeben. Kannst du einfach die Session äh, aufgeben? Nein, kann ich nicht. Muss ich mir jetzt erst mal komplett anschauen. Ich habe auf Bandless Session gegeben. Kadlas 1 hat jetzt einen Motorschaden. Nein, ja. ich. Seins ist auf 1! Seins hat einen Motorschaden gehabt, er hat sich der hat sein Auto abgestellt. Und irgendwie jetzt steht, dass viele Autos im Ziel sind, aber ein paar sind noch auf der Outlap und die kann man noch anschauen. Ja. Die anderen sind raus.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 Naja, ja, geht er Box. fährt in die Box bei mir. Ja. Gut, okay, da sind wir zu bisschen synchron. Hartley kommt jetzt. Die letzte Kurve. Und kommt... Oh, Alonso steht auf der... Oh, der fährt... Der ist gegen Van Dorn gefahren. Nein, das war mir. Alonso! Das war, warte, was? Ich guck gerade Alonso zu. Ehm, das ist Alonso. Ja, Van Dorn ist Wo in der Box. Alonso Der ist doch in die Box gefahren. <lacht> was ist das für eine Session? Oh, Mann.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 Ich bin gerade richtig gespannt, welches Ergebnis gleich das Richtige <lacht> sein wird. Also Carlos Sainz hat auf jeden Fall eine epische Zeit von 1,536 gedreht. Und ist damit zwischen Hamilton und Ricardo, während Rocky hier einfach keine Rundenzeit gedreht hat. Das stimmt <lacht> nicht! Bei mir schon. Nein! Ihr seht schon kommen, dass gleich steht, die Lobby ist gecrashed, sie müssen das äh, Rennen äh, des Quali neu starten. So. Stoffelfall werden jetzt bei mir über die. Zielgerade und Wilkenberg fährt Oelkenberg. beinahe noch in Alonso rein Durch Safety Car ja. Das Qualifying ist zu Ende aber es endet irgendwie nicht Es ist noch Perez auf der Strecke und er hat sich eine 551 gesetzt Ja aber es fährt gerade keiner mehr glaube ich oder? Doch drei, vier Fahrzeuge Alle warten auf Alonso bei mir Alonso steht doch auf direkt vor der Zielgeraden <lacht>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 Äh, wird so schnell gefahren wie auf Ultras, äh, Hypersoft. Ähm... Hülkenberg... Was steht bei Hülkenberg? Van Dorn ist auf P10, ja. Van Dorn Sind. ist 13. P10 ist er. <lacht> Wer ist bei dir auf 2? Sebastian Vettel. 3. Bottas. 4? Hamilton. Fünf. Sainz. <lacht> Nicht, Sechs. <lacht> Ricardo. 7. Raikön. 8. Perez. Ja, 9. Leclerc. Ja, 10. Van Dorn. Nein, Hartley. Hartley ist 11. 11. 12. Halt, 11. Hartley. 11. Alonso. 12. Alonso. Nee, Hülkenberg. 13. ist bei mir, Hülkenberg. Nein, das ist Van Dorn. Und 14. ist bei mir, bist du. Nein, das ist Ocon.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 Und jetzt steht bei mir als nächstes, das nächste Session Rennen. Du musst beim P14 starten. Oh Mann, ich lade dich ein. Das war's vom Quali, Ja, Das war's, cool, danke fürs Zuschauen. <lacht> Bugmasters Halloween. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, das Spiel hat, kostet 50 Euro neu und wir sind jetzt schon einen Monat nach Release und es ist immer noch so scheiße buggy. Oder weiß, wir wären so gut gewesen, müssen von 14 und 17 starten. Ja, denn ich bin sogar ich war, ich war doch fünfter. Ja, Seins war fünfter. Das war leise. Ja, bis dann, Ciao Leute.